Mensch, was hat Bier in der Hand? Was hat Bier halt? So, wir haben jetzt Feierabend. Da haben wir was mitgebracht. Feinsted Corona extra. So sieht's aus. Das werden wir jetzt gleich mal testen. Ja. so sieht der Deckel aus, so das Bier.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 Aber nach deutschem rheinland ist das nicht gebraut. Tja, hier steht ja. Lass ja, wie ich es mhm. Corona Extra. Das ist mehr als nur ein Bier. Ja. Es verkörpert den mexikanischen Lebensstil. Weltweit bekannt durch seine hohe Qualität, typisch goldene Farbe und einzigartigen Geschmack. genieße es eiskalt. Passt. <lacht> Mit einer Scheibe Limette, naja, haben es. wir nicht. Und hole dir die Sonne Mexikos nach Hause. Ja, Sonne, Sonne. Die fitten Vögel sitzen da mal in einem Apfelbaum. Wie fett die sind, ey. Hast du die, Ort? die Äpfel Die Vögel. Ach da, den Ehenseeg, ja. Ja, das ist ein neuer, da daneben. Ja, ein schön fette Ding, ey, wirklich. Mhm. Da, stimmt, da ist er.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 Und das heißt übrigens Corona, weil man, wie man sehen kann, ist da eine Krone drauf und Corona heißt Krone. Tja, die Aufmachung ist natürlich wie ein Ja, ist ja mexikanisch. Erinnert mich auch so ein bisschen von der Aufmachung her an, wie ähm, nennt sich das, Salitos zum Beispiel gibt es doch hier, das ist auch so ähnlich. Oder Desperados. Das Desperados, ja. Desperados ist bisher bekannt. Da mal in Kommentare schreiben, ob wir mal Desperados äh, testen sollen. Genau. No. Das wärs Schreibt mal rein. Würde mich freuen. Der Six halt ja auch nicht ewig. Hm. Wir hatten übrigens Probleme, hier ähm, Corona-Bier bei uns in der leuchten zu kriegen. Also irgendwie, wurde es so losging mit der Corona-Krise, gab hier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 Warum du denn zehn Tüten mitnehmen willst, wa? Naja. Ja. Ich glaube, das waren acht, sieben, acht Tüten Spätzle. Das sind keine handelsüblichen Waren. Ja. Dann stehst du da und die Verkäuferin, die glaubt dir nicht mal, ja? Das Unglaublich. Na, was mir gefallen ist, die ganzen Eintöpfe in den Büchsen und das alles, die Suppen, die waren alle weg, bis auf die ganz teuren Sachen. Die gab es noch.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 Ah, wahrscheinlich werde ich mir jetzt mal vom Zugführer einen Zettel schreiben lassen. Ja, damit ich auch einkaufen kann, damit die Kollegen was zum Mittag haben. <lacht> Ist ja irre. Da verhungert die Feuerwehr fast, echt. Hm. Die haben selbst bei Thun, ich war bei zwei Thun-Märkten, ja, der innen hat gesagt, für Desinfektionsmittel die nachfrage ist um 700 prozent gestiegen 700 prozent das ist unglaublich viel. ich bin da rin gegangen, hab gesagt in ich hab gesagt was auf sieht denn aus hier desinfektionsmittel für die hände und so hat er mir angeguckt hat er lacht und gesagt wo kommst du denn her hast du das nicht gehört Alter also, sagt er Ey, 700 prozent ist das hochgeknallt wir haben nichts mehr wir haben engpässe hm. ja toll danke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 Video, seit dem Video, seitdem hier Corona ganz tolle, seitdem ja. dem geht das ab, das Video, ja, Unglaublich. <lacht> <lacht> der war auch der Einzige, der war ganz oben, ganz alleine, ja. Corona-Video, die haben keinen anderen. Ja. So, wenn also man sich Corona auf und dann stoßen kann. Schön hohe, ja. Mhm. Total. So dumm, du musst mit der Dummheit der Menschen, musst du rechnen. Also nicht, mit der, nicht, nicht unbedingt mit der Dummheit, sondern äh, mit der Angst der Menschen, musst du rechnen. Ach ja, komm, es hier. Labert, labert mal. Also Corona könnt ihr kaufen, ja. Kriegt einen Daumen hoch. Ich möchte jetzt nicht unbedingt zu 5 Sterne tendieren. Aber das ist halt Geschmackssache. Ich denke, wenigstens 4 von 5 Sterne, oder? Ja